Erfolgsmeditation für Trader Denke an Gutes und sei dankbar. Die Überzeugungen und Gewohnheiten eines erfolgreichen Traders ist wie Meditation. Ich denke, wie Menschen davon profitieren können, was ich ihnen anbiete. Ich bin talentiert. Ich bin erfolgreich, wenn ich mehr Geld behalte. Ich kaufe nur, wenn ich gut recherchiert habe. Ich kaufe, was ich verstehe und was ich kaufen möchte. Ich bin von der langfristigen Perspektive überzeugt. Ich handele gegen die Mehrheit. Meine Anlagen im Depot sollten sich ergänzen. Information ist besser als Spekulation. Tief kaufen und hoch verkaufen. Ich investiere global. Die aktuelle Marktentwicklung ist beim Kauf zweitrangig. In Krisen halte ich am Portfolio fest. Ich behalte meine Investments im Blick. Ich setze niemals alles auf eine Karte. Ich halte die Verluste ohne Ausnahmen klein. Ich strebe nach finanziellen Freiheit. Ich finde meinen eigenen Weg und denke auch mal quer. Ich handle möglichst ohne Emotionen. Ich habe einen Plan und wenn möglich denn einen guten. Ich überwache meine laufenden Trades. Ich stelle einen festen Tradingsplan auf. Ich habe meine klaren Strategien. Ich halte an den Trading Strategien fest und ohne Ausnahmen. Ich halte mein maximales Investmentsrisiko klein. Ich steige beim erreichten Take Profit aus dem Trade aus. Ich verfolge in regelmäßigen Abständen meine laufenden Investitionen. Ich verstehe meine Geldanlagen wirklich gut, inklusive Vertragsbedingungen. Ich bin geduldig im Investieren. Ich beschäftige mich regelmäßig mit Thema Geld und Finanzen. Ich analysiere meine vergangenen Fehler, damit sie sich nicht wiederholen. Ich manage meine Trades mit Stop -Laws. Ich bin bestrebt, ständig zu lernen und zu wachsen. Ich bin erfolgreich, wenn ich mehr Geld behalte. Ich kaufe nur, wenn ich gut recherchiert habe. Ich kaufe, was ich verstehe und was ich kaufen möchte als Investition. Ich bin von der langfristigen Perspektive überzeugt. Ich handle gegen die Mehrheit. Meine Anlagen im Depot sollten sich ergänzen. Die Information ist besser als die Spekulation. Tief kaufen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 und zu wachsen. Abonniere meinen Kanal und bleib auf dem Laufenden, was Geldanlagen und Geld richtig wirtschaften betrifft.